Den wildesten Tieren wird Angst und Bang Vor meinem berühmten Gangnam Style Gangnam Star Hopp, wo, hopp, hopp hop, Hopp hop an Gangnam Star Gangnam Star Hopp, hopp, hop, hopp, hopp Hopp an Gangnam Star Die Erde ist ja kalt, ja lustig das. Der Schwanz ist so wunderschön. Ach, ich dachte, es wird sie stören, wenn ich sie in den Arm fliege und sie können mein Karma schmecken. Fisten können sie außerdem? Ist da nicht das überall verkehren? Nutzlos, plost und auch unbequem? Nein, nein. <Sie> Am der, der, der, der Stau ist Macht ohne Ich will ihr gesehen riechen. Ich muss Straßen überqueren. Auf ich der muss an Und kauf der Ausstraße überqueren Und kauf nicht nach hinten und Oder ich wächst im Auto und komm mit rasender Geschwindigkeit. Lol, Gummi, Gummi, Gummi. Gummi, Gummi ist faschistisch, Hitler. Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummi ist islamistisch, Alter. Du kannst damit radikalisieren und dich sogar verschließen. Sie können mein Geflöte maßen. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. So sind sie tot scheiße. <lacht> Danke.